An dieser Stelle ist es Zeit für eine erste Zusammenfassung. Bemerkenswert ist, wie auffällig die falschen Tatsachenannahmen hinter den Corona-Maßnahmen ineinandergreifen und letztendlich auch einander bedingen. Darauf einen Blick zu werfen, ist deshalb wichtig, weil auf diese Weise in einer Gesamtschau erkannt werden kann, dass die gesamten Maßnahmen darauf angelegt sind, völlig ohne Rücksicht auf das tatsächliche Geschehen verstetigt und verselbstständigt zu werden. Nur weil man wieder besseren Wissens davon ausgeht, ein Mensch könne andere mit SARS-CoV-2 anstecken, ohne selbst krank zu sein, werden massenweise Testungen auf diesen Erreger durchgeführt. Jeder einzelne von uns, so lautet irgendwie die Überlegung, könnte ja unbekannt der Überbringer des todbringenden Virus sein. Das Aufaddieren von Neuinfektionen wird sich also potenzieren und vom Gesetzgeber bzw. Verordnungsgeber zur Rechtfertigung für weitere Einschnitte herangezogen werden. Da positive Tests wieder besseren Wissens mit Neuinfektionen gleichgesetzt werden, wird der Anstieg der so deklarierten Neuinfektionen seinerseits der Unwahrheit neuerlich Nahrung geben, wonach das Virus hoch ansteckend und deshalb niemand immun sei und deshalb der Kollaps des Gesundheitswesens drohen würde. So wie das Infektionsgeschehen derzeit abgebildet wird, ist es zielgerichtet darauf angelegt, dass der Lockdown bzw. die freiheitsbeschränkten Maßnahmen nie enden werden. Wenn diese Art der Datenverarbeitung und Datenpräsentation nicht schnellstens gestoppt wird, wird der ewige Lockdown in der einen oder anderen Ausformung bis zum Jahr 2024 weiter andauern. Was das alles für die wirtschaftliche Entwicklung, für uns persönlich, für unsere Familien, für unsere Freunde und das gesamte Land bedeutet, kann sich, glaube ich, jeder ausmalen. Angesichts der Beispiele von mittlerweile 23 Bundesstaaten, darunter Florida, South Dakota, von europäischen Staaten wie Schweden oder Weißrussland, südamerikanischen Staaten wie Uruguay zum Beispiel, die allesamt erfolgreich Mittel einsetzen, die weit weniger restriktiv sind als die österreichische Lockdown-Politik. Und das Ganze noch dazu ohne dass es zu einer übermäßigen Sterblichkeit oder zu einem schlechteren Ergebnis in den abgeregelten Gebieten gekommen wäre, ist es wirklich, ich sage es Ihnen wirklich, schwer zu verstehen, wie irgendeine Behörde dieser Welt harte Lockdown-Maßnahmen weiterhin in gutem Glauben auferlegen kann. Bereits jetzt ist ein epidemiologisch relevanter Teil der Bevölkerung immun. Das gilt auch für Mutationen oder Varianten. Von Symptomlosen geht keine Ansteckungsgefahr aus. PCR und antigen-Testbasierte Diagnostik ist nur als ergänzendes Kriterium, stets im Zusammenhang mit ärztlicher Begleitung sinnvoll. Diese Tests sind einfach nicht für den Einsatz an asymptomatischen vorgesehen und auch nicht zugelassen. Ohne jedwede weitere Begründung folgt die belangte Behörde darüber hinaus einer Empfehlung der WHO, die längst veraltet ist, bis kommende Woche.